Und willkommen, mein Name ist an und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir, obwohl ich glaube, in der letzten Folge haben wir wieder einen Fangpart gehabt, ne? weiß ich nicht jedenfalls ähm, in der Folge davor haben wir jedenfalls gegen Roy gekämpft, den Drachenprofi und uns den achten Arena-Orden ergattert. Boom. Und jetzt müssen wir zum Champ Cup, so wie ich das verstanden habe, und ja, aber. Die Story sagt, der kunde Claw City. Also machen wir das mal. Gehen wir mal gucken. Ein Wahnsinnskampf. Hm. Ja. jetzt mit Wetter-Effekten annulliert. Da wäre mal irgendwie besser gewesen. hat Vieh war übrigens Drachen-Stahl. Sein letztes Pokémon. Da war auch irgendwie krass. Hallo, daniro der Sieg über Roy war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit jetzt waren auch die Arena-Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist es nämlich so? Die Kacke ist am Dampfen. Dieses Licht über klasse City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legenden. selbe Phänomen wie damals, als unzählige ganze Pokémon in Galar wüteten und beinahe die gesamten Regionen in Schutt und Asche gelegt hätten. Stimmt. Deswegen war es eigentlich so groß. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax Phänomen nur durch die Energie, der in der Galaxie und eingeschlagenen wunschsterne möglich aber wir menschen sind bisher leider nicht dazu in der lage diese energie zu kontrollieren Doch das könnte sich ändern wenn wir mehr über die zwei legendären helden wüssten. das schwert und das schild aus der legende sanja liebes der moment gekommen bitte nimm meine meinen kittel was ist das nicht noch ein bisschen zu früh oma ich werde noch gar nicht meine forschungsarbeit fertig genau deshalb sollst du ihn jetzt haben damit du deine arbeit gut zu ende bringst Nice, jetzt bist du Professor Sania. Danke, löse das Rätsel und die zwei legendären Helden, die ein Galar für... um die zwei legendären Helden, die ein Galar für finsteren Nacht bewahren. Finde raus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich. Oma, ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen delion kämpft. Und so dass den ganzen anderen kam ruhig mir und geht nach Score City. Okay, alles klar. Los, ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Cool. Sie ist jetzt die neue Professorin. Für das nächste Spiel. Wahrscheinlich. Hey. Oh. Hab so viele Fans. Müssen der Bahnhof noch mal da, ne? Äh. Ich mein man, bocken ja ab. Hi. Ein Haufen Nichtsinn machen das gebabbel das kenne ich alles schon. Danke, da du mir halt nochmal erzählt. Danke. Aber die, wann die mal nützlich sind, wenn ich mehrere davon hab. Statt immer ein hin und her zu switchen von jedem einzelnen. pokémon hi. Weiter so, Daniro. Ich werde ich beim mein Turnier anfeuern. Das ist aber nett. Okay. Hey, stopp! Warte, dann Ich hab Roy besiegt. Jetzt auf dem Anhieb. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstruppe, kleiner. Na, du ja von mir in den Drachenorden erkämpft, daran lässt sich nicht dritteln. Dein kampf sie hat mich völlig aus der Bahn geworfen. er hat gut zu, hier zwei. Wir sehen, dass wir beim schirm kommt, alle aus dem Weg räumen und sich einer von euch einen Showdown mit Deleon liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt der Nero, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Daniro, unser Zug ist da. Tschüss, ja, dass du ihn so einfach erledigt hast, das bezweifle ich Bin mit Belebern um sich geworfen, wie ein blöder. Hey, ja, das habe ich am Anfang. Das City, die, als wir da sprich mich nicht an. Ich habe mein Handy draußen. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt es dieses riesen Turm und die Monorail. Natürlich, das score Stadion dort liefern wir beide uns das kultischste Match überhaupt klar. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird zusehen und staunen. Ich bin so cool. Oh, schneit wie sehr Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde. Ähm, nass. Oh. Ja, naja, ich habe jetzt wieder neue Waren ne? und ich habe Top Genesung zu so kaufen. Ja, sage ich dann überhaupt hier Top 4? Weil der direkte Rivale von delion mehr oder weniger der zweitstärkste Trainer heißt ja Top 4 müsste es gar nicht geben. Denn nach der Logik da werden wir rote 10 Mach wahrscheinlich nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier hält es sicher ja nur von Eis-Pokémon. Jetzt geht es um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für die Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und so richtig ins Training hängen. Sag das nie wieder. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich schütze mich mein Vergnügen. Wir sehen uns hier im Eingang von City. Ja. Wieso willst du da gegen mich kämpfen? Doch, das gibt es jetzt gar nicht. So, wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier durchkommen. Was ist das? Ist das ein paar boss ähm, Okay. Das ist, ich habe mich schon gefragt, warum dieser eine Typen Pokémon tauschen will. Irgendwie ein Pantimos. Warum der Typ irgendwie ein Pantimos aus der Kanto-Region tauschen will, gegen irgendwas. Da gibt es doch irgendwie eine andere Version von Pantimos. So, guck mal her. Oh, aber du bist wahrscheinlich noch Psycho, ne? deswegen. So, ich fange nicht mal. Ich versuche mal dich zu fangen. Fangen Nummer vier. Nein. Das denke ich denke ist irgendwie voll creepy. ich habe bewegt? Oh, nee. Okay. Versuch mal. Oh nee. Oh gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schaden erhofft. Ich habe keine Beleber mehr, nicht mehr so viele. Jedenfalls, also Big Talks, er sagt mir: Du kannst keine Psycho-Attacken, sonst wird das hier wehtun. Das Ding ist so merkwürdig. Was machen diese Angriff so viel Schaden? Aua ich hab zwar pokémon gefangen auf screen also hör jetzt auf komm gefällt in den bei war boah da wird nichts mehr so wenn er kaputt geht dann geht es kaputt wenn nicht dann nicht ja gibt es nicht der überlebt hat auch noch locker. Das soll ich gegen dich machen? irgendwie so Weil ich hasse, ich hasse Routen, wo es automatisch schneit oder Sandstürme gibt und so. So, jetzt kommen wir mein pokéball ein rein. ich konnte irgendwie voll gut sein empfangen irgendwie ja ich habe mich angegriffen was machst jetzt die schlag bringt nichts jawohl wird ein war nervig habe das team schon wieder kaputt ey. ich brauche ein paar level aber also Galaform, tanzburg One. dieses begabte steppt erzeugt am boden mit kalten luft ein barriere aus eis und richtet sie seit schutz mit den füßen auf Okay. Äh, hier ist noch ein wie das ding noch mal hieß so eis und sich so, ähm, Big Talks die Wangen hoppla, ich will nämlich dann eigentlich jetzt auch direkt fangen So kann ich wahrscheinlich hier irgendwie hin porten, einfliegen. Sag ich mal Hypertank ja, tut nur hat nicht Tank immer 200 hat nur um jetzt kalt, okay. Wangen, rubla ich habe das Gefühl, ich muss sowieso hier mal diese Pokémon alle einsetzen für fürs Fangen, einfach weil die Trainer ja wahrscheinlich voll stark sind. Ich meine, die wilden Pokémon sind schon level 48. Hallo, das ist ein bisschen krass aus dem letzte Arena-Kampf ganz schön schwer, weil ihr es nicht mitbekommen hat da also kann jetzt er jetzt mal aufhören mit den Volltreffern die ganze Zeit hier nur voll ab in letzter Zeit. Äh, äh, äh, äh. So furcht leer, oh, nee da könnte jetzt nicht so gut sein. Ich habe sonst nie so viel Glück mit Verwirrungen, also wird noch nie im Leben selber hauen. Was ich aber merkwürdig finde, ist die Pokémon sind alle Level 48. Ne? Wir sind auch unterentwickelte Pokémon dabei, Und das bedeutet, ähm, ja, die brauchen ein Level um sich zu entwickeln. Würde sich wohl erfüllt, erhöht sich die Klebrigkeit sind, da zu schreiben Wer es verärgert, wird damit angeschmiert. Und ja, das ist irgendwie merkwürdig, das ist ja irgendwie nur. Ein Kampf lang irgendwie die Entwicklung oder so, und das finde ich ein bisschen dämlich. So äh. hier kommen die neuen rein. So, äh. ja, 120. Ich meine, die haben immer 200 gehalten. Okay, gut, egal. Hallöchen, ich habe ich schon. Oh Gott, geh weg. Ich habe ich auch schon. Geh weg ist ja irgendwo vielleicht pokémon ich bin arzt ich kann helfen ich hoffe du kannst mir helfen nach dem kampf arzt ging war gerade schon gerade Bob gesehen oh ja du bist ja jetzt ne? tut mir echt leid für dich hm. übrigens du darfst das nicht überleben weil sonst ja kannst du mir ganz schön wehtun Okay. Ich glaube, so Level 50 jeden zu bringen. Kann schon nicht schaden, ne? Aber wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Mann. So, geh weg. heimlich Ich schon viele verletzte Pokémon gesehen, ja. So. Wie weit sind wir denn eigentlich entfernt von der nächsten Stadt? No, ja, doch. Ein bisschen. Ah, guck mal was hier alles so ist ähm. Hi. man sollte sich an die dinge halten die man auch bewältigen kann das gilt besonders für bergsteigen jedes risiko ist ein risiko zu viel weise worte wanderer arrasch stahl aus, oh gott ich habe natürlich jetzt Kuro draußen mit Eiszahn und so. Ähm, ich war mich mal. Warte, ich habe doch Eiszahn. Jetzt können jetzt es boden kommt zurück, bist du ein Geisteskrank? Ähm, ja, gute Frage. Ne, wir nehmen mal jetzt äh, Flora. Herr ja, von Lauch hat ich Tiamat dabei. Ey. Laura, du müsstest aber schaden, nämlich Eis, durch Hagel. Gott, jawohl aber so, dann kommen wir ja Blättersturm. das mal treffen würde natürlich. jawohl nein, obwohl nächsten Zug ist weg. Ach ja, ja okay. Na, kann ich überleben. Weil es mir keinen Schaden macht. Oh, ich bin jetzt voll mega stark. Au. Boah. Ich war auch noch ein Stalus, So. So. Kampos. Du bist Boden. Komm her. Blebta-Sturm. Okay, ich würde sagen, gewiss von dem Keller danach, aber was soll's Ah, Muschelglocke, na, was Oh, du bist auch von Halkörnern getroffen. Ne? Ja, wer ja, hat das Ding? hat vorhin Irokesen, so gut, vielleicht mich das jetzt. Oh, nicht um so viel. Schade. Wanderer arrasch starken Gegner reicht es nicht, sich hier strikt daran zu halten, was man sich, was man sich bewältigen kann. Ich glaube, wir haben noch nie gegen so einen Typen gekämpft, oder? Um noch mehr Dinge zu bewältigen können, müssen wir wohl auch mal unsere Grenzen überschreiten. Leiten wir schon das nächste Trainerchen. So, ich habe ja noch ein paar andere Pokémon, ne? Ähm, bringen wir mal Diamant und Raptor, hm, Eis. Hm. So. Ah. Hallo, ich na. Bekämpfe <lacht> mich noch angespannt als bei der Arbeit nicht andreas ein bruder mein halbbruder oh, schafft das ich habe dir immer noch nicht feuer bis beigebracht feuerzahn meint ja, warte mal du bist um kehrt wenn dann hau ich doch mal direkt ab hm. Sir, ich habe etwas problem mit diesem kampf wenn sie mich bitte entschuldigen würden ich mache mich vom Acker. Ich gehe von dann. Ähm. Ähm. Wird schon klappen. Aua. Ja, sie haben mich... Ah. Vorhin Hagel gegen Kopf bekommen hat. Wehgetan, Mann. Ja, das ist ein ist irgendwie Mauzi aus späteren Generationen, habe ich so gefühl Oder das niebe jedenfalls, du bist sicher. Oder das kann ich machen. Wenn ich zweimal treffen würde dann würde ich... Nee, machen wir den hier. Ja, aus Liebe ist irgendwie der Mauzi aus der dritten Generation, habe ich so das Gefühl. Das ist Libuna, keine Ahnung. Die Entwicklungen, die Mauzi hätte haben können. Stattdessen haben wir irgendwie so eine nicht so gut aussehende Galar-Entwicklung von Mauzi, nämlich ich ich irgendwie eine veränderte version von Stability-Karte wie lieber gefunden obwohl Ala alola äh, maut sie sieht nicht sehr viel besser aus oh, überschall knall er greift alle pokémon im an mit einem gewaltigen knall hm, ja. sehr stark 140 und er macht ja noch ein bisschen mehr schaden durch seine fähigkeit und durch ein item den er jetzt hat also dürfte schon wehtun ich versuche meine karriere als angestellter und pokémon trainer unter meinen hut zu bringen wenn man sich sich mal vor augen hält ist es schon wunderbar dass man sein leben an der seite von pokémon verbringen kann es ja, da ins liebe Was bist du ein pilot und viele trainer so, pilot also nehme ich mal an, flug pokémon also nehme ich mal ein mary Jetzt eigentlich Sage, wonach galadien im Untergang geweiht sei, sollten die Kramor jemals diese Region verlassen. Okay, sagen kommt er jetzt mit irgendwie eine Fritz. Kommt er mit irgendeine Geschichte, die man noch nicht kennen von Kramor, Ja, was eine Überraschung ja, irgendwie so ein starkes Pokémon. So irgendwie so ein Standard-Dingen ist ne? schon irgendwie krass. Wenn ich mich fragt ich mal Teil an. Ey der welten verschlinger jawohl ich wollte erst donner will einsetzen aber dann denke ich mir ja mit etwas glück schafft funkensprung dann auch man irgendwie kommen wir ja noch durch also mit dem level ja nicht ich gut ein volltreffer Na, was kommt jetzt bitte setzen urgel ein <lacht> nee, das ist das ist überhaupt nicht ein urgel ähm, ich muss raus ja. hier ähm, ja gute frage ne? äh, ich habe nichts gegen date teil ich habe ich taucher wo boah, boah, du brauchst echt mal bessere attacken Ah, ähm, Tiamat, nehme ich mal an. Äh. Oh Gott, das wird weh tun. Oh nein. Ja, bringt jetzt irgendwie gar nichts den Kampf. Ja, das wird's leider nicht so bringen, also ja okay dreck und das war's es dem kurzer auftritt von Tiamat. verdammt ist hat ja ich würde sagen cool dann mit eiszahn jetzt wo die ganzen weiterentwickelten viecher kommen wird das doch schon ein bisschen schwieriger nee erdbeben das ist so ein krasser angriff man aber da warum ich die bälder so mag ich mal eine art ding an nein obwohl ja <lacht> oh Gott. Aha, ich lebe noch oh, warte. Ist irgendwie so ein campingplatz in der nähe ausnahmsweise ich brauche ein bisschen heilung keine beleber ja verballern muss genauso über die alten überlieferungen zu den kramer weiß ich allerdings auch nicht wenn ich kundschaft vorder fördere erfüllt es mich mit stolz sehen wie mit welcher kraft mein Kramer uns trägt so ist irgendwie ein campingplatz in der nähe Geh weg Geh weg. nein äh, <lacht> da oh, ich wusste es mit seinen Zutaten werden wir das Essen gleich viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über diese mystery zur die man Gigapulver nennt? Suchen mal mein Prog-Camp, dann können wir uns rüber austauschen. So, erst einmal. Was bist du denn? weil ist das denn für zur so, Entwicklung von Panthimos? <lacht> Was? frost muss äh, Erzähl mir mehr. Oh, spielen gehen. Ich merke gerade, sind alles galar form von irgendwelchen Pokémon, ne? Porenta. Und peko und der teil das sind meine pokémon all. auch nee, ich auch immer mal alle auf ja kochen möchtest du mit olle kochen es wird gekocht mit olle so, was haben wir denn immer ausgefallen ist so, boom. Sehen irgendwie merkwürdig aus, die Teile, aber egal. Dann nehmen wir noch ein paar von denen und die Boom. Teil. schon wieder so, was ich mein Team nehmen könnte. Ja, Knochen eingefallen so. Ich habe jetzt mal die joy so in der Dings, <lacht> also kann ich auch so jetzt ich habe den nicht in den Controller Dingen drinne so, jetzt muss ich mal so per Hand drehen alter <lacht> oh, was ist das denn? Oh. <lacht> lieg und Sieg. Ich weiß nicht, wann man das da reinwerfen muss. Bis heute weiß ich noch nicht. So, da kann ja nur gut schmecken. Habt ihr gesehen, wie schnell ich geschwungen habe Das saus knochen curry äh, Da ist noch ein Knochen drin. Okay die Raja. Mann, ich muss nur wissen, wann der richtige Zeitpunkt bei dem letzten Dingen ist, dann würde ich vielleicht mal wieder diese Explosion schaffen. Und ich will diese Explosion schaffen. So, gehen wir noch irgendwas hin, ja, ne. War noch ein Trainer, den ich gerade im Gang bin. Nein. Sie jetzt irgendwie komisch. So, nein, gewick, nein, gewick. Du ganz besonders. So, ähm, hi. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden, wenn noch irgendwann alle durch Pokémon ersetzt wer Arant, spricht mir aus der Seele. philippa wow, perfekte Wahl an erster Stelle auf philippa ein elektro pokémon ok die ist eigentlich nicht schlecht dann kriege ich mir jetzt keinen schaden durch hagel ähm. hm. mach mal den ja ne? ah. elektro meine einzige schwäche ja. Ja, jetzt kommen urgel kommen noch haben nicht klima auch klein, wenn man setzt Punktensprung sprung ein, jawohl. So habe ich mir gedacht, würde der Kampf gegen diesen einen Typen gerade ablaufen. und Dann haut er irgendwie ein Kram und in die Welt aus Ich habe verloren. Weißt du, was ich denke? Ich will niemals die Arbeit als Passwort aufgeben. Mir einen bösen Blick gegeben, soll jetzt noch. Gott, Kometstück, stück zum großen Wert, dass ich mal hier oh gott das wäre ein Pokémon ein Menschen sind noch keine Pokémon. Bis jetzt gibt es irgendwann mal so Menschen-Pokémon. Ein Dreckspisser, ja, okay, ist gut. Oh Gott, er sprintet, er sprintet, geh weg. Aber ein Pokéball, dem brauche ich. Glaube ich. Ich will ihn. Ich will ihn. dann ist die Betonung. was nein schon Doch. Oder? Doch hier. Ein Blatt Energiekraut. Äh. Ah, okay. Zum einmaligen Tragen. Boah, das ist voll nervig. Ich wollte eigentlich nicht hier nicht reinrennen, aber okay. Wenn wir schon nicht reinrennen, dann versuche ich dich auch zu fangen jetzt. Hast du davon? sind nicht meine Schuld, wenn du jetzt in meinem pokéball reinläufst, ne? Ah, 55 Tschüss. <lacht> Gott. So, ne ich kann mich hier in Porten, so Porten fliegen, ne? Gut, da würde ich sagen. Ich will gucken mal, noch mal jetzt ah, sehe ich ja nicht. Da wurde noch nicht aktualisiert. So, zwei. Okay, ich würde sagen, im nächsten Mal werden wir dann schon wieder eine Fangfolge machen, weil mir macht das ehrlich gesagt ziemlich Spaß. Also, wir tun nebenbei den Pokédex aufhören. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so interessant, dazu gucken als Zuschauer, aber warum nicht? Ne? Ich meine, irgendwann muss ich sehr ja, ja fangen. Wenn dann will ich ja schon während des Abenteuers hier, ich kann nicht einfach hier zum Champ gehen, ohne irgendwie was über und wissen. Ich muss ja alle haben. Ne? Ja, okay, aber ich sagen, in der nächsten Folge fangen wir wieder ein bisschen was, glaube ich. Oder ich werde wahrscheinlich erst den Fangpart, den nicht gemacht habe. daran dran denke ich, weiß auch noch nicht. Ich werde mir schon mal überlegen. Jedenfalls, ich beende diesen Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Dankeschön fürs Zuschauen und. Tschüss, Sikowski.